Hallo ihr Lieben, heute kommt ein kleines Tool im Sinne Achtsamkeit. Wir wissen ja, dass für traumatisierte Achtsamkeit ganz ganz wichtig ist, weil wir befinden uns ja die meisten Zeiten Entweder in der Vergangenheit und sind wir mit unseren Traumata und Erinnerungen beschäftigt oder wir befinden uns ja in der Zukunft und wir haben Angst davor, dass wir wieder erinnert werden oder dass wir vielleicht wieder scheitern. Und in Achtsamkeit, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, befinden wir uns immer im Hier und Jetzt. Nur im Hier und Jetzt können wir uns auch erden, können wir zu unserem Mitte finden und ähm, ja... Heute kommt ja dann genau in diesem Sinne jetzt ein kleines Tour und heißt Erfreuen. Was passiert, wenn wir uns erfreuen? Erfreuen heißt, dass ich entweder bewusst oder unbewusst etwas ganz intensiv in der Gegenwart wahrnehme und ich dabei Freude empfinde. Und heute hatte ich eine Überraschung erhalten. Nachdem ich aufgestanden war, Heute hat es bei uns ganz ganz viel geschneit und ich ging ja dann in die Küche runter und da haben wir unsere Terrassentür und da habe ich etwas erblickt. Das zeige ich euch gleich, ja? Ja, und da ist jetzt der Schneemann. Tada! Genau, und in dem Augenblick, als ich das Schneemännchen erblickt habe, habe ich mich erfreut. Ich war so intensiv und so dermaßen präsent und in diesem Moment und Augenblick. Und das hat mich dann auch noch um Freude beschert. Und das macht meinen ganzen restlichen Tag auch nur noch fröhlich und dankbar, dass ich so einen Menschen an meiner Seite habe, dass solche Momente uns insbesondere, den Tag und das Leben schöner und besser machen. Und jetzt nochmal einen kleinen Tipp. Solches Erfreuen können uns ja nicht nur andere Menschen bewirken, sondern wir können es uns selbst ähm, herstellen oder beifügen, indem du dir vielleicht überlegst, ähm, eine kleine Liste machst ja, was alles macht dir Freude und worauf kannst du dich an einem Tag ähm, erfreuen? Und ja, wenn du deine Liste hast, dann jeden Tag kümmerst du selber darum, dass so ein Erfreuen eben Teil deines Tages wird. In diesem Sinne, bis zunächst, liebe Grüße, Gabriela. <lacht>